von einem Scheine, das können wir uns gleich angucken. Du bist voll gut beim Eier suchen, ja. Wie gesagt, ich verstehe nicht, wie es euch Spaß machen kann, Eier zu suchen, aber ich fände das total langweilig. zu mir. Aber ja, wenn es euch Spaß macht, freut es uns natürlich. Der ist echt krass, jede Pizza. Das ist eigentlich Sky PVP, bloß in klein alle allem, ihr müsst euch vorstellen, Leute, die machen das hier ohne wirklich. Aktuell ne, hat man noch keinen Zugriff auf die Server-Files bei uns. Ja. Das, ja, das, alles planen, dass sich das irgendwann ändert, Ja, aber aktuell alles nur per Commands gemacht in-game. Und ihr müsst euch, das mal, müsst euch hier das mal anschauen. Also, klar, Maps oder so können sie natürlich nicht hochladen, das ist wahrscheinlich so das größte Problem dass man noch keine eigene Maps hochladen kann. Aber das kommt äh, alles noch. Ähm. Ah, das ist echt schon ein schön aufgebauter PSA. ja. Das ist wirklich nicht schlecht. Mit 20 Leuten jetzt hier knapp drauf. Könnte auch mal einen vorbei Von einem Schein. Schinks. Wie auch immer. Oh. Also wenn du kein AC hast, äh, dann packen deine Blöcke beim Moonwalken nicht weg. Ansonsten kannst du uns gerne ein Video davon machen und so auf YouTube hochladen und im Forum einreichen und schauen wir uns das gerne an. Ja, wie gesagt, wenn wir das nächste Mal streamen, dann... Ähm äh, kannst du uns gerne ein P-Server schicken, ähm, wenn du gerade nicht online bist. Kann okay, äh, doch, du suchst mal, guckst mal, ob dieser 1 p server online ist, wie beschrieben wurde. Aber das ist wirklich ein cooler Server. also... Weiß grad leider nicht, Wie ich gesagt, die Nachrichten so können sie halt alles nicht einstellen, bei den meisten Plugins leider, ähm, aber ja.